Herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show und heute werde ich mal mit euch durch unsere so gesagt unseren Leder durchfahren. Das heißt ich will kurz da was angucken oder da da da da da also wirklich angucken und wenn mir was gefällt dann darf ich das vom Papa kaufen denn ich werde heute mal ausgeben hm, ja ich werde heute ausgeben und ich habe auch Skittles mitgenommen falls ich ich habe und dann würde ich sagen Let's go und zuerst will ich zu C und A. Oh mein Gott, Leute, das fühlt sich so an, als also guck mal wie leer das ist. Es fühlt sich so an, als ob du im falschen Ort gelandet bist, weil es ist still und nichts ist auf Also keiner ist irgendwo drin. Wie viel Uhr ist es überhaupt? <lacht> okay, wir sind ja auch noch nicht ganz bezüglich. Ich glaube, da ist jetzt schon mehr los. Oh. Schaut, euch, schaut euch einfach an, wie schön alles ist Und ja, Jetzt holen wir den Lift oder wollen wir zu Fuß? Wir fahren mit Fahrstuhl. Okay. Ah, der Fahrstuhl ist ganz unten. Der macht das schon auf dem Weg. Ach, der macht schon noch einen Weg. Stift ist super cute. Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? mal. Okay, also, man sieht, dass da ein ganz, ganz, ganz ganz Kleid, nicht groß ist. Und hier oh, ist so ein bisschen Oh, wir müssen noch eine Tage tiefer. Noch? Ja, hm. ah, dann können wir zu Fuß laufen, ne? Ja. Wir können hier auch zu Fuß laufen. Stimmt, hier und da ganz unten, ne? Ja, hier kannst du auch, aber die haben hier abgeschlossen. Ja, da könntest, konnte man auch da hinten, aber die haben das abgeschlossen. So, naja. und A zu sein und nicht dieses ständige Online-Bestellen. Und jetzt müssen wir nach oben. Größe ist das? Ich. Papa. Ich guck mal, das ist meine Größe. Kann ich das anprobieren? Okay, ich habe schon mal eine Sache, die direkt hier am Anfang ist. Das ist voll cool, aber das ist für den Winter. Also noch nicht zu früh irgendwie. Gott, ich muss... Ähm, ob sie überhaupt nein ist? Also... Busser, oh, oh mein Gott. Äh? Okay. Ist es bauchfrei? Ich weiß nicht. ist nicht Aber das ist... so lang. Soll ich das offen? Das ist Platzhose. Ja. Kannst du probieren. Aber welche Größe ist das? Ey, das ist 34. Ich habe 134. 134? Ja. Also ähm, bei mir ist bei also bei Pullis ist es mir wirklich egal, äh, weil ich liebe große Pullis, ich liebe aber auch solche baufreie Pullis. Wahnsinn! Also. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Also bei, bei Mickey Maus kann man mit mir nicht drüber reden. Ich nehme immer alles von Mickey Maus. Das ist so sportlich, ne? Das ist so für Sport. Das hier. Das ist so ein Stoff, der noch lange so schwitzt. Aber. Guck mal, Papa. Du hast doch gleich Rose. Die ist anders, aber die kann ich noch das kann ich. Soll ich vielleicht halten, Klamotten? Das wäre nett. Äh, bitte erschreckt sich nicht, das ist jetzt schon schwer. Hm. So, also, jetzt hat der Willi nämlich vollgepackt mit Klamotten. Ja. Papa, ich habe genau so eine ähnliche, nur eben, äh, die ist so wie ein Tanktop. Hm. Das erste Mal, dass ich meine Größe nicht finde, bis jetzt. Was? wollen wir probieren. Ja, also. Ja, also wenn ihr mal Papas Hand anguckt. Das ist auch Nummer 2, ähm, ich habe jetzt eine andere Hose angezogen und die ist mega mega und sehr bequem. Aber zu diesem, zu diesem Pulli passt es nicht, aber ich glaube zum anderen wird es passen. So. Also, auch So, ja. und weiter geht's. Bis gleich. Das ist Outfit Nummer 3. Ich finde den Polize toll, aber der ist richtig warm und ich will in dem schwitzen in warmen Tagen. Deswegen diesen Poli nehme ich nicht und der piekst auch hier ganz extrem. Deswegen nehme ich den auch nicht. Auf jeden Fall diesem Outfit gebe ich eine 6 von 10 und ich gebe ihm jetzt schon eine 10 von 10. Cool. Also hier ist auch extra noch so ein Haargummi dabei. Echt? Mhm. Das Outfit ist wirklich richtig cool. Oh, sieht schön aus. So Leute, an dieser Stelle würde ich mich auch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die Ersten seid, die meine Videos gucken. Schreibt mir nochmal auf jeden Fall in die Kommentare, welches Outfit euch am meisten gefallen hat. Ich ziehe mich denn jetzt mal um und wir fahren mit Papa nach Hause. Ja.